40 Tage Reich Gottes. Heute haben wir Tag Nummer 8. Und das Thema ist Heilung. Und wir wollen schauen, hängt das Reich Gottes zusammen mit Heilung? Und Jesus beantwortet diese Frage mit ja. And Jesus Uh, this, uh, question with yes. Yes. Wir wollen zusammen lesen in Lukas Kapitel 9, Vers 1 bis Vers 2. Als er die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über Dämonen und zur Heilung von Krankheiten und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Jesus hat Reich Gottes verbunden mit Krankenheilung. And Jesus connected the kingdom of God with the healing of the sick. Im gleichen Kapitel in, in, in Vers 11 steht drin, als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm. And the people, when they knew it, followed him, und er nahm sie auf und redete zu ihnen: vom Reich Gottes und die Heilung brauchten, machte er gesund. Jesus hat nicht nur gesagt bitte predige das wort reich gottes und heilt sondern er hat es selber auch gemacht but he also did it Er hat reich gottes gepredigt he of God und die die heilung brauchten healing, hat er geheilt er hat sie gesund gemacht. He them, well. In Lukas Kapitel 10, Vers 9 steht drin, In, uh, Lukas 10, Vers 9, Und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Heilung und Reich Gottes gehören zusammen. And the of God Im Reich Gottes gibt es keine Krankheit. In the kingdom of God, no sickness. Da gibt es nur Heilung, there is only healing, Gesundheit, Health, Freude, joy, Gerechtigkeit righteousness, und Freude im Heiligen Geist. Joy in the Holy ich wünsche mir, dass wir das erleben in unserem Leben. I wish we would experience that in our und die allerwichtigste Heilung, die es gibt, and the most there is. ist die Heilung der Beziehung zu Gott. Wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen, dass du eine Entscheidung triffst, heute, that, Jesus Christus dein Leben zu geben. Jesus am Kreuz von Golgotha für dich gestorben, damit deine Beziehung zum himmlischen Vater, wiederhergestellt werden kann. Be, be Und wenn du eines Tages tot bist, are, dann kannst du in der Ewigkeit einziehen. Then you can enter into eternity. Und du kannst gerettet werden. And you can be Weil du eine, eine, eine Beziehung hast mit dem himmlischen Vater. Because you have a relationship with the heavenly Father. Das ist die allerwichtigste Heilung. Die zweitwichtigste, the second most important dass unser Körper geheilt ist. ist that our body is healed. Und ein Schlüssel, um geheilt zu werden, And one key to be healed, ist unser Glaube. Is our faith. Jesus hat ganz oft gesagt, Jesus very often said, dein Glaube hat dich geheilt your faith has you. oder dein Glaube hat dir geholfen Or your faith has you. und wir wollen das zusammen lesen And we want to read that und zwar ähm, in, ja, in 2. Mose Kapitel äh, 15, Vers 26. In Moses, which is Exodus, 15, 16, 26, am Ende sagt, sagt äh, das Wort Gottes, ähm, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Im alten Bund zeigt Gott sich schon als der Heiler. Even in the old covenant, God shows himself as the healer. Im Neuen Bund zeigt er sich auch als Heiler. In the new covenant, he also shows himself as the healer. Zum Beispiel in 3. Johannes Kapitel 1 Vers 2. In, in the 3. Johannes, Kapitel 1, Vers 2. 3. Johannes, Kapitel 1, Vers 2. Ja, und wir wollen da lesen, da steht drin, Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. geht. Es sagt da, beloved, I wish above all things, that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prosperes. Der Wunsch Gottes ist, The desire of God is, dass du gesund bist, dass du gesund bist. Und dass, dass, dass dir wohl geht. And that you're, you're doing well. Und jetzt wollen wir noch Matthäus, Kapitel 9, Vers 22 anschauen. Now we want to look at Matthew, uh, Chapter 9, Verse 20. Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. In Matthäus 9, Vers 22. Matthew 9, Vers 22. But Jesus turned him, but Jesus turned him around, turned him about, and when he saw her, he said, "Daughter, be of good comfort; thy faith has made thee whole." Yeah. And the woman was made whole from that hour. Ein Schlüssel, um geheilt zu werden. A key to be healed, Ist unser Glaube. Is our faith. Ist der Glaube an Jesus Christus. Is the faith in Jesus Christ. Ein Glaube an den, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. The faith in whom. Ein uh, in Glaube an den, der am Kreuz jede Krankheit getragen hat. Uh, uh, uh, our faith in him, Jesus Christ, who all our Im alten Bund in Jesaja 53. In Testament, 53. In Vers 5 steht drin. In verse 5 it says, da wollen wir gleich lesen. You want to read it und right da gibt es eine Verheißung auf auf Jesus. And there is a, a promise concerning Jesus. Ja, dieser Prophet sagt. Jesaja, da wird jemand kommen. And this prophet Isaiah says, somebody is coming. Da gibt es einen Prophet, der kommt, der, ein ein Messias, der kommt. Da a Messiah that is coming. Das steht drin in Vers 5. In verse 5 we read. Doch er war durch Bord um unser Vergehen willen, zerschlagen um Sünden willen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und ich seine striem ist uns heilung geworden but he was wounded for our transgressions he was bruised for our iniquities the chastisement uh, the chastisement of our peace was upon him and with his stripes we are healed da gibt es diesen diesen prophet Jesaja und er sieht das schon. Er, er sieht es, dass jemand kommt he sees that is und der nimmt die Strafe auf sich. And he takes the whole upon er gibt uns seinen Frieden. And gives us his peace. Und dann sagt er, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. And he says, his we are Wir sind bereits geheilt durch Jesus Christus. We are Jesus Christ. Und ich möchte dich ermutigen, dass du diese Verheißung nimmst. I want to encourage you to take this promise. Durch Jesus Christus ist alles möglich. Through Jesus Christ everything is possible. Halleluja. Ähm, in meinem Leben, ich, ich habe auch eine Diagnose bekommen, unheilbar krank. In my life I received uh, once upon a time. Die Diagnose von Ärzten, dass ich uh, incurably sick. Ich habe äh, MS bekommen, Multiple Sklerose. I had multiple sclerosis. Alle meine Funktionen meines Körpers sind ausgefallen nacheinander. All the functions of my body, one after another, were gone. Und sie haben mich in diesen äh, MRT reingesteckt und mich durchgecheckt in meinen ganzen Körper. And they put me into this MRT machine and checked my whole body. Und nach nach ein paar Tagen sagen sie mir Hey, Hey, Sie sind unheilbar krank. And after a few days they told me uh, Your, the sickness is not Und wir können nichts mehr für dich tun. We can't do nothing for you anymore. Und ähm, hat gesagt, in zwei Jahren wirst du im Rollstuhl sein spielen. Und dann habe ich diese Bibelstellen über Heilung gelesen. Then I read those, uh, uh, about ich habe verstanden, dass durch seine Streben ist mir Heilung geworden. And then I realized, I understood that through his stripes. Körperlich war ich total krank, uh, I was totally sick in my body. aber da das Wort sagt, durch seine Streben bin ich geheilt und jeden Tag habe ich das Wort Gottes ausgesprochen. Warum? Weil Römer 10 Vers 17 sagt, well, because Romans 10, 17 says, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Yeah. Because, uh, let, me, let me see that, that I say it very right. In Römer 10, Vers 17. Romans 10, Vers 17. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ja, genau. Und ich habe es immer wieder ausgesprochen, durch seine Streben bin ich geheilt. And I spoke it again and again, through the stripes of Jesus I'm healed. Und während ich spreche, and while I confessed habe ich es gehört. Weil ich das Wort Gottes gesprochen habe, ist biblischer Glaube in meinem Herzen entstanden Und dieser Glaube hat eine Substanz zu verändern, so wie Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Your faith has you. Ich möchte dieses Prinzip des Reiches Gottes zeigen. I want to show the of the of God. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Is for the one that mm. Aber was ist dieser Glaube? What is this faith? Der Hebräer 11, Vers 1 sagt, Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich habe noch nicht gesehen, dass ich geheilt bin. I haven't seen yet that I am healed. Aber ich habe es in meinem Herzen bereits gewusst. But in my heart, I knew it already. Noch nicht physisch. Not yet in my physical body. Aber im inneren Auge habe ich es bereits gesehen. But with my inner eyes, I saw myself healthy. Und das ist Glaube. That is faith. Eine eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. The of for, the of ich möchte dich ermutigen, nimm das Wort Gottes. You, auch wenn du es noch nicht siehst. Also when you don't see it yet, aber nimm das Wort Gottes. But take the word of God. Und entsprechend deinem Glauben and speak in your faith. kann es geschehen. You speak it, it can ja, und Jesus sieht deinen Glauben. And God Jesus sees your Halleluja. Faith. Und so war ich dann beim Arzt, habe immer wieder ausgesprochen durch seine Striemen bin ich geheilt. In meinem Herzen ist richtig Glaube entstanden. Und da haben sie mich wieder gecheckt, mein, mein, mein Körper. And then they checked me again in this tube. Dann Sagen sie, wir finden nichts mehr. We can't find anymore, und dann, hab, und dann äh, sagen wir wissen nicht warum. know why. Ich wusste, warum. I knew why. Ihr geschehen nach deinem Glauben. May it be done unto you according to your faith. Ja, und und Gott hat meinen ganzen Körper wiederhergestellt. And God has totally die Ärzte haben gesagt, in zwei Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich 17 Jahre vollständig geheilt, And now I'm 17 years fully healed. weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Because there is a God that heals today. Und sein Name ist Jesus Christus. And his name is Jesus Christ. Wenn du Heilung brauchst, When you need healing, komm zu Jesus. Come to Jesus. Er ist der Heiler. Und er möchte die Beziehung mit dem Himmel erstmal heilen. Deine innere Beziehung will er heilen. The, your inner, uh, relationship with God. Aber auch dein, dein, dein Körper. But also your body. Und äh, Jesus erklärt uns in Markus Kapitel 11, Vers 24. And in Mark 11, 24 Darum sage ich euch, sagt Jesus, uh, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch werden. Therefore I say unto you what things so ever you desire when you pray believe that you receive them and ye shall have them. Ich möchte dich ermutigen, dass du betest wie Jesus es erklärt. Wenn du betest und bittest. When you pray and beg, glaub, dass du es empfangen hast. Believe that you already have received it. Und es wird euch werden. Das darf man auch immer glauben. Need to play und ich möchte dich ermutigen, you, dass du die, Himmel, die Geschenke des Himmels holst. die Geschenke des Himmels holst, vom Reich Gottes, from the kingdom of God. und sie durch Glauben auf diese Erde bringst. And through faith you bring them on earth. Sie, sie sind schon vorbereitet für dich. They are already prepared for you. Sie sind bereit, schon bevor du geboren wurdest. Before you even were born, they were prepared. Und sie warten für die, die im Glauben das abholen ich möchte dich ermutigen dass du reich gottes und heilung zusammenpackst healing, und dass du das reich gottes predigst and that you the of God und die kranken heilst wenn du heilung brauchst bau dein glauben auf Build up your faith. Weil im Reich Gottes in ist Heilung für dich vorbereitet. Und vergiss niemals, du wirst höchst begünstigt, you are favored, <lacht> tief geliebt und mächtig gesegnet. Amen. Amen.